What? Ah! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir auf Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night und die Softbox ist aus verdammte Scheiße. Problem an der ganzen Sache ist Leute sind bei mir zu Hause. Ich will nicht rumschauen wie... Ein Mensch mit besonderen Bedürfnissen. Leute denken, ich bin... Ein Mensch mit besonderen Bedürfnissen. Doch, es ist mir scheißegal, doch, es ist irgendwie nicht scheißegal. Also, herzlich willkommen. Nach so langer Zeit mal wieder hier in The Game. Heute zocken wir Five Nights at Freddy. Also, mein Highscore ist hier, wie wir sehen können, bei 5000. Das werden wir heute knacken. 5000 war nicht einfach für mich. Deswegen spielen wir jetzt 20, 20, 20, 20. Psych. So, fangen wir an. So, wen wen, wen, wen, nehmen wir? Bunny. Die kleinen F. 10 hier können wir auch mit rein. Balloon Boy und JJ. dieser Chica. Old Bunny. Der. Der. Der. der B*** kommt sowieso fast nie. Golden Freddy. Der kommt mit Springtrap, Phantom Mangle, Phantom Freddy, Phantom BB, Nightmare Freddy. So, dann nehmen wir einmal den Old Man Consequences. Der alte Sack. So, dann nehmen wir Jacko Chica. Nehmen wir die zwei Ender, die Boy Group, Rockstar Freddy, Phone Guy, Afton, Funtime Chica, A-Chip, <lacht> Rockstar Foxy. So, jetzt sind wir schon mal 200 Punkte mehr als zuvor. Wer kann noch mit rein? Wer ist nicht so ganz schwer? So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wow. Joa. Mein Gott, Alter, was? Oh, war das so schwer? Ich habe das doch jetzt letzte Woche gemacht. Okay. Es geht alles los. Wow, wow, wow, wow, wow. Nein. Nein, nein, nein. NEIN Man muss ja diese Kackf*** I always come back I always come back okay. Also nein NEIN Ugh. Oh, my God. Please deposit. I bald. Woe, woe, nur wegen diesem Freakier, der in meinem Kackraum steht. Also ich meine, ich muss ihn reinnehmen, damit ich weiter vorankomme und es schaffe und ich will außerdem diesen Sound hören. Ja, Hört man eigentlich die mechanische Tastatur? Please deposit I, I uh, I'm not implied that they died that, that, That's not what I meant But uh, anyway, I, I better not take up too much of your time And this is Hey, listen, I whoo! have an idea If you happen to get caught Then <laughs> one day you'll be able to do you that You're afraid to do that oh, oh, oh, oh, oh, oh. Alter, war noch nicht hier, oder? Five 5 Coins. Oh. Ah. Nein. Nein. Nein. Halt's Maul <strahl> <strahl> <strahl> <strahl> position your hand and force so we'll to in a manner where you can move and speak. Try not ba -da -dum, ba -da -dum. <laughs> <laughs> <laughs>